Hallo! Ich will mich, bevor es losgeht, erstmal bei euch bedanken, weil auf meinem letzten Video ist so, so viel positives Feedback von euch gekommen. So viele liebe Kommentare und so viele, die sich das Video angeguckt haben, obwohl ich, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so nichts mehr hochgeladen habe. Und ähm, ich freue mich so sehr darüber. Ich glaube, der Start wieder hätte nicht besser oder motivierender sein können. Es ist wirklich... Wow! Ich hätte niemals damit gerechnet, dass glaube ich, über 150 Kommentare oder 140 oder so positive Kommentare kamen und so viele Daumen hoch. Ähm, vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das Licht hier ist einigermaßen in Ordnung. Draußen ist es nämlich grau und ich ähm, habe gerade ein bisschen probiert, das irgendwie auszugleichen durch Licht hier im Zimmer. Ich weiß, es ist nicht perfekt, aber okay, tut mir leid, ist halt so. Ich hatte euch ja in meinem letzten Video angekündigt, dass ich euch gerne mal mein Müsli zeigen würde. Also mein Müsli bedeutet das Müsli, das ich selber mache. Ähm, früher habe ich gar kein Müsli gegessen, also sowohl nicht morgens als auch nicht abends. Ich war einfach gar nicht so ein süßer Typ und ähm, also morgens gab es halt Brot oder Brötchen und Aufschnitt und Käse. Ähm, aber Müsli war immer so, nee, das, das will ich nicht. Aber irgendwann habe ich damit angefangen und dachte mir so... Boah, eigentlich ist das richtig geil. Und dann mit frischen Früchten und man ist so lange satt und es schmeckt gut und es ist irgendwie so ein, so ein Licht am Morgen so ein bisschen. Und ähm, zu der Zeit habe ich mir aber immer Müsli gekauft und als Student hat man jetzt nicht so die ähm, Möglichkeiten, dann irgendwelches Bio-Müsli oder so zu kaufen, sondern dann halt meist im Aldi oder Lidl. Und dann dachte ich mir irgendwann so, boah Leonie, wenn du schon Müsli isst, dann macht das doch einfach mal vielleicht selber, weil in diesen gekauften Müsli sind bestimmt super viele Süßungsstoffe, wie auch immer das heißt. Oder was auch immer drin, was überhaupt nicht gut ist. Und eigentlich müsste es doch nicht schwierig sein, das selber zu machen. Und dann habe ich das mal ausprobiert, habe euch auch ein bisschen mit einbezogen. Falls ihr mir auf Snapchat folgt, dann habt ihr das bestimmt mitbekommen. Und habe jetzt ein Müsli-Rezept gefunden, was ich immer wieder mache, was mir super gut schmeckt und ähm, was ja, irgendwie so alles abdeckt, was ich morgens brauche oder worauf ich morgens Lust habe. Und das würde ich euch gerne mal zeigen jetzt. Falls du dein Müsli auch selbst machst und noch eine andere Variation für mich hast, die du gerne isst, dann sag mir unbedingt Bescheid, weil eine Freundin von uns hat uns zum Geburtstag auch ein selbstgemachtes Müsli geschenkt, was ganz anders war als unseres. Noch ein bisschen herzhafter, so mit Kürbiskernen und so, aber auch super lecker und deswegen würde ich total gerne mal noch ein paar Variationen von euch hören. Vielleicht habt ihr noch gute Tipps für mich und dann würde ich das auch mal gerne ausprobieren und euch auf dem Laufenden halten, falls es euch interessiert. Und bevor es losgeht noch eine kleine Sache und zwar bei mir ist immer das Wichtigste, dass mir etwas gut schmeckt. Ich esse nichts, was ich nicht gerne esse, nur weil es irgendwie gut für meinen Körper ist oder so. Da bin ich einfach zu sehr Genussmensch für und äh, dafür gibt es auch viel zu viele Dinge, die mir gut schmecken und die auch noch halbwegs gesund sind. Deswegen, ähm, es kann sein, dass jetzt die Ernährungsfanatiker unter euch sagen, oh Gott, das darfst du auf gar keinen Fall morgens essen, das ist schlecht und du müsstest viel mehr davon reintun. Das kann alles sein, okay, ihr könnt mir das auch gerne schreiben, ich lerne gerne dazu, aber ähm, wie gesagt, es schmeckt mir gut und ich weiß, was da drin ist und deswegen bin ich damit schon ziemlich happy und nicht, dass ihr jetzt sagt, oh Gott, wie kannst du uns so ein ungesundes Rezept zeigen, es schmeckt aber gut. Und ich glaube nicht, dass es ungesund ist. So und jetzt geht's los. Wir beginnen mal mit den Zutaten und zwar benutze ich für mein Müsli Haferflocken, Chiasamen, Honig eine Nussmischung, Nussvariation und dunkle Zartbitterschokolade. Ja und dann geht es auch schon los und zwar vermische ich einfach eine Dreiviertelpackung der Haferflocken zusammen mit den Nüssen und den Chiasamen. Und raspel ein bisschen Zartbitterschokolade, die ich dann auch dazu gebe. Das ist eigentlich alles Augenmaß. Also, ähm, ihr müsst einfach selbst entscheiden, auch wie viele Nüsse ihr Lust habt oder wie viele Chiasamen ihr drin haben wollt. Und den Rest der Haferflocken ähm, verteile ich dann so ein bisschen mit Honig auf einem Blech, weil, wenn ich das dann in den Ofen gebe, dann gibt es noch eine ganz, ganz tolle, crunchy und süße Note, die ich wirklich sehr liebe. Dass die Crunchy Haferflocken fertig sind, merkt ihr daran, dass eure ganze Wohnung duftet und dass sie so ein bisschen goldbraun werden. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Ihr vermischt das Ganze dann natürlich noch und füllt es dann in eure Gefäße ab. Und jetzt zeige ich euch noch mein Topping, wie ich es am liebsten mag. Das kann aber wirklich jeder machen, wie es ihm am besten gefällt. Ich benutze dafür gefrorene Beeren, die aufgetaut sind und Bananen. Und ähm, dann mixe ich das eigentlich nur noch mit ein bisschen Wasser durch, weil ohne Wasser geht leider nicht. Und diese Menge reicht für ca. 5-6 Portionen. Also ich friere das dann immer ein, damit der Mixer nicht so oft genutzt werden muss. Und am besten finde ich es dann noch, wenn ich mir eine Kiwi dazu schneide. Und das ist für mich einfach das perfekte Frühstück. Ich liebe es wirklich sehr. schon. Also ihr habt gesehen, es ist nicht so viel Aufwand. Es geht auch relativ schnell. Ich würde sagen, die Zeit, die man wirklich arbeitet, sind so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Dann nochmal eine Viertelstunde in den Ofen, ein bisschen abkühlen und so. Also alles in allem vielleicht höchstens eine Stunde. Aber währenddessen könnt ihr auch noch tausend andere Dinge machen. Also ich finde es äh, nicht so viel Zeit und dafür lohnt es sich meiner Meinung nach wirklich. Und ähm, auch das Topping habe ich eben am Anfang nicht gesagt. Könnt ihr natürlich variieren, wie ihr wollt, wenn ihr lieber anstatt der Beeren Orangen oder so reinmachen wollt, keine Ahnung, dann macht es, das schmeckt alles gut. Also ich glaube, mit Obst kann man nicht so viel falsch machen. Man nimmt einfach das, worauf man gerade am meisten Lust hat. Und das war es schon. Wenn ihr das nachmachen solltet, dann ladet auf jeden Fall ein Foto hoch und vertagt mich. Ähm, ich bin mal ganz gespannt. Und wie gesagt, falls ihr noch andere... Müsli-Rezepte für mich habt, dann sagt mir unbedingt Bescheid. Ich bin gerne offen für alles und probiere das auf jeden Fall mal aus. Und ich habe noch eine kleine Sache, die ich euch fragen wollte, die jetzt nichts mit dem Müsli zu tun hat. Und zwar ähm, ist der Laptop des MacBook Air, mit dem ich meine Videos normalerweise bearbeite, jetzt fünf Jahre alt. Und ich merke, dass er nicht mehr imstande dazu ist, die Videos zu die ich mit dieser Kamera drehe, zu bearbeiten. Also ich muss im Moment den Laptop meiner Schwester benutzen, was irgendwie nervig ist. Und wenn wir mal getrennt sein sollten, könnte ich jetzt keine Videos produzieren. Deswegen wollte ich euch mal fragen, ob einer von euch vielleicht irgendwie Erfahrungen damit gemacht hat, seinen Mac vielleicht mal komplett runterzufahren, auf Systemeinstellungen zurück, ob der dann wieder läuft wie am Anfang oder vergleichsweise, sodass ich mir jetzt nicht unbedingt einen neuen kaufen muss, weil das kann ich im Moment nicht. Ähm... Oder ob ihr vielleicht andere Tipps habt, wie ich die Videos bearbeiten kann, ohne dafür jetzt Unmengen an Geld ausgeben zu müssen, um mir zum Beispiel einen neuen Laptop zu kaufen. Vielleicht hat ja einer eine Idee oder einen Tipp für mich, wo ich günstig einen Laptop herbekomme, keine Ahnung. Ähm, ich bin euch sehr dankbar, weil sonst ist das ein kleines Problem mit den Videos. Bis jetzt geht es noch, weil wir halt ja zusammen wohnen und ich dann auch ihren Laptop nehmen kann, aber es kommen ja auch andere Zeiten und man muss ja immer vorsorgen. Deswegen schreibt mir gerne, falls ihr da eine Idee habt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und bis dann. Tschüss!